Magst du anfangen? Ja, du magst okay. Schlechter Film? Schlechter Film sind für mich vor allem Filme, die ihren, von ihrem eigentlichen Genre abgleiten. Das heißt Horrorfilme, die auf einmal einen Thriller mit inkludiert haben oder realistische Filme, die auf einmal so ein bisschen auf so Fantasy nachher spielen. Gibt es einige, die leider in diesem Bereich mittlerweile abdriften. Schlechte Filme haben auch in der Regel keinen roten Faden, der nicht erkennbar ist und... Diese Filme werden leider immer wieder mehr. Für mich ist es ein bisschen anders. Ich mag gern, wenn Filme irgendwie Überraschung haben, irgendwie nicht, nicht so ein äh, Genre-Klischee erfüllen. Was für mich einen schlechten Film ausmacht, ist zum einen, dass die eine Tonqualität schlecht ist, dass die Filmaufnahmen schlecht sind, dass, die, dass man die, die Schnitte zu schnell macht, solche Sachen, und dass man eben sieht, dass die Schauspieler relativ schlecht Spülen oder was also nicht, zum Beispiel kann ich Gesichtszüge erkennen lassen. Die Kirsten tanzt oder wie sie heißt, der ist, glaube ich, da vorhin mit dabei. Kristen Stewart, <lacht> genau. <lacht> <lacht> nicht tanzt, jetzt habe ich die falsche. <lacht> Mach <nicht. lacht> das macht für mich eher schlechte Filme aus. Also die schauspielerische Leistung und, und die technische Umsetzung rundherum. Weil wenn, wenn der Film <lacht> einigermaßen geht, aber was nicht immer es Spaß macht, ich kann man Filme Film anschauen und das erklingt gut und so, dann macht das viel wett. Aber also am wichtigsten sind halt schauspielerische Leistungen. Also ich schaue sehr gern Filme und Serien, sehr oft. Und ich bin fast jede Woche einmal im Kino, schaue einen Film an und Bisher bin ich bei einem Film ausgegangen und das war House of Wax mit der Barry Hilton. also der war schon nicht so gut. Der nicht, ist ganz vorne so dabei, wenn so ich ganz schlecht Der vorbei. war wirklich ja. nicht sehr gut, ja. ja. Ähm, ansonsten, ja, ich weiß nicht, wenn mir ein Film nicht gefällt, dann scheint ich einfach nicht fertig an. Das heißt, es ist schwierig jetzt sagen, einer der schlechtesten Filme, aber ich kann es jemandem an dem festmachen, dass ich da ausgegangen bin, ansonsten laufen, dass ich Filme einfach abschalte, wenn sie mir nicht gefallen, gleich wie Bücher aufhören zum lesen, okay. wenn es mir nicht gefallen. Ich bin ein bisschen anders, ich, tue gern, also ich schaue mir jeden Blödsinn an, auch bis zum Ende, auch wenn er komplett da Schwachsinn sein sollte, ja, und mir nervt es dann schon. Äh, Paradebeispiel, äh, aktuell gibt es ja die ganzen Marvel-Comic-Verfilmungen, gestern war ja der Avengers 2 im Kino, das, was du gestern gesehen hast, das kann nicht The 2 gewesen sein, das ist nur Captain ich America 2. Ich korrigiere es. Captain America Teil 2. Genau. Entschuldigung, genau. Weil der Avengers, der erste, der war wirklich gut. Der war witzig und richtig gut, finde ich. Ja, und da dann sieht es mir an, dass das alles jetzt auseinander. Er <lacht> <lacht> <lacht> war nicht unbedingt besser als der erste Teil, aber ich bin so, ich muss es mal anschauen, damit ich dann mitmachen kann, weil alles andere ist für mich halt einfach äh, ein schlechter Witzleiter, wo sie. Über nichts gesehen ist dann mal, das mag ich nicht. Ich habe aber einen Film, der ist richtig, richtig schlecht gewesen, ja, und das war Beowulf aus dem Jahr 2007 mit der, mit der Angelina Jolie. Also, ich selten, ich weiß nicht, was die Filmkritiker sich da haben gedacht zum Schreiben. Ich habe danach gelesen, extra Name, Vorbereitung jetzt da. Da steht drinnen tolle Animationen, schauspielerische Leistung. Nee, da hat keiner äh, ansatzweise gute schauspielerische Leistung drinnen gehabt. Und die Animationen, die eigentlich so ein Film, in dem Fall, weil es ein bisschen so Fantasy ausmachen sollte, das war de facto nicht gescheit vorhanden. Ja, das war für mich witzlos. Ein guter Film braucht einmal einen roten Faden. Das heißt, ich muss von Anfang an bis zum Ende mitgenommen werden als, als Zuschauer. Ja, es bringt nichts, wenn er zu sehr abdriftet, außer es sind so Filme wie... Memento beispielsweise, ja. oder The Machinist, ja. ich bin ein großer Christian Bale Fan. Ja. Also das sind Filme für mich, ja, die in sich verschachtelt ein bisschen ein Mysterium bilden. Ja. Das sind gute Filme, das passt aber nicht zu jedem Genre, muss man auch dazu sagen. Ja. Also ich schaue sehr gerne Thriller ein bisschen Sci-Fi und sowas natürlich auch, ja aber ich liebe Filme, wo man ein bisschen mitdenken muss. Ja. Also in diese Richtung ist das definitiv, das, das macht es für mich aus. Ja. Und Realismus, wenn er realistisch ist. Das heißt, ich brauche jetzt da kein Autorennen irgendwo, die Need for Speed Serie ist immer ein schlechtes Beispiel, nein, Need for Speed, wie sie, äh, mit dem Paul Walker, der gestorben ist jetzt da? sag schnell. Äh, ja, nicht nee, Need for Speed, ich sag's schon wieder, äh, ja, weiß ich was du meinst. Ja genau, diese <lacht> Filmserie, ja, es hilft nichts, wenn ich eine Krankheit und äh, habe mit 24 Gängen, das ist äh, uninteressant, Also es braucht einfach einen gewissen Realismus, muss dabei sein, ja, wenn es im Genre passt, es sei denn Science Fiction, klarerweise, oder Fantasy-Verfilmungen, ja, da ist vieles erlaubt und das ist auch gut so. Und das vor allem, was du auch gesagt hast, das Casting. Das heißt, ich brauche Schauspieler, die in diesem Genre damit umgehen können. Auch. Und das ist das, was leider die Caster, ich habe keine Ahnung ich zu so sein, wer dafür zuständig ist. Wahrscheinlich mal der Produzent, ja, oder wir zumindest eine der Person haben, die sich damit beschäftigt. Und da gibt es anscheinend Flöpfeifen. Ja, schwierig. Gute, gute Filme sind für mich mannigfaltig. Die haben gibt es kein wirkliches Kriterium, an dem ich es festmache. Für mich ist ein guter Film eher einer, den ich immer wieder anschauen kann. Einer, der nicht fad wird, beziehungsweise einer, den ich vielleicht nur einmal anschaue, aber der mich so ähm, geflasht hat oder mitgenommen hat. Oder der so ähm, neu war, dass er vielleicht sogar ein neues Genre aufmacht oder so. Und dass das ich dort einfach irgendwie einen eigenen Input habe. Weil wenn ich mir jetzt Actionfilme anschaue, die laufen nach dem gleichen Muster ab. Ähm, wenn ich mir Sci-Fi-Filme anschaue, die laufen auch irgendwie nach einem ähnlichen Muster ab. Und wenn man sich das anschaut, da war zum Beispiel Matrix einer der Filme, der komplett neu war von der, von der Gestaltung her. Bei den Actionfilmen würde ich sagen, war bald Fiction einer der Filme, der, der neu war, der die, die, die Zeitverläufe unterschiedlich gehabt hat. Und wenn man sich einigen denkt, man hat, müssen, in welche Richtung es gehen. Mhm. Was auch interessant ist, sind, oder interessant sind, sind Filme. Ähm, wo man, wenn man aus dem Kino rausgeht, das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen. Unbedingt. Und da kommt es, wie gesagt, auch sehr viel auf die Technik an, aber nicht nur. Das Wichtigste sind trotzdem immer die Schauspieler. Weil wenn ich an meiner Lieblingsfilme, wenn ich mir die anschaue, das ist Men from Earth, Ich weiß nicht, ob du den kennst, der spielt ausschließlich in ein oder zwei Räumen. Da passiert nicht viel, da wird nur geredet und das ist auch einer der interessantesten Filme, wo man am meisten nachdenken kann drüber. Ich kann jetzt nicht einen Lieblingsfilm sagen, weil, weil es gibt in jedem Genre irgendwie einen Film, der außer sticht und den ich immer wieder anschauen kann. Was nicht, einer der liebsten Filme ist für mich ah, Club der Toten Dichter. Den kann ich immer wieder anschauen. Dirty Dancing. <lacht> Das wäre immer ausgelacht. Ja, das spann ich gerne. Du hast ein bisschen weiblicher in dir Genau, ja. Und ja man from Earth ist auch mit dabei. The Avengers hat mir gut gefallen und Bald Fiction vor allem. ist wirklich. Und das ist ein Dealer halt Matrix und solche Sachen. So. Mhm. Ja, bei mir ist es so, ich habe eigentlich zwei Filme, die man immer anschauen kann. Ausnahme diese österreichischen Produktionen. Da gibt es ja viele, die sehr, sehr gut sind, die man immer anschauen kann. Aber es gibt zwei Filme, die einfach vom Genre unterschiedlich sind. Der eine ist Jagd auf Rot-Oktober, Sean Connery at his best. Einfach ein Drama, ein, ein, dieser Film, seine Fülle, kommt dann noch dazu, dass ich sowohl das Buch gelesen habe, weil ich ein sehr großer Tom Clancy-Fan bin. Ja, also einfach eine Traumverfilmung. Der zweite Film ist ein Film, den habe ich umgeschaut, das sieben bis zehnmal schon angeschaut. Ja, das ist Schindlers Liste. Der ist einfach für mich ein pures Meisterwerk ja. und ich stehe auch auf Filme, die schwarz-weiß sind, so wie zum Beispiel eine Film Pi oder sowas auch, ja. aber das Liste von der Drama und auch den Nielsen, die sie spielen dort, das ist einfach grandios. <lacht> ja. Ich bin ein bisschen geteilter Meinung, weil zum anderen finde ich das Projekt interessant und ist, es gehört auf jeden Fall irgendwie bestraft, wenn man schlechte Filme macht. Das, das geht auf jeden Fall gemacht. Was mir nicht ganz, was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso wir in jedem Land irgendwie so, ein, so eine Abstimmung haben, was ist der schlechteste Film. Da bin ich ein bisschen geteilter Ansicht. Aber ansonsten finde ich es das gut, dass man sich auch darum kümmert, was sind schlechte Filme und auch, wenn, wenn man wenn man die Möglichkeit hat zu sagen, warum es schlechte Filme sind. Weil es ist oft leicht gesagt, der Film gefällt man nicht, aber man muss halt auch sagen, der gefällt man deswegen nicht, damit man demjenigen, der den Film macht, oder derjenigen, die Chance gibt, es vielleicht besser zu machen, oder vielleicht war es ja gewollt, dass es so ist, kann man oft nicht sagen. Aber halt mit ein bisschen Fleisch dahinter, nicht nur sagen, der war schlecht. QKID als solches ist eine grandiose Idee. Ja, ich finde es voll super, die QKID des Jahres, weil es gibt viel zu wenig Preise eigentlich die schlechten Filme. Man, die goldene Himbeere kennt man natürlich als bestes. Ähm, die Idee dahinter ist auch, dass man selbst abstimmen kann und nur eine Stimme hat. Das finde ich auch super im Internet. Ja. Ähm, einziges Problem sehe ich noch die Verbreitung. Ja, das heißt, es ist momentan noch eine kleine Community, die selbst abstimmt dort. Es wird aber im Laufe der Zeit besser werden.